Hallo Leute, willkommen zu einem The Binding of Isaac Fangame namens I Rule. Das ist eine Mischung aus The Binding of Isaac und Pflanzen gegen Zombies. Ich weiß, gefühlt jeder große The Binding of Isaac YouTuber und deren Oma hat schon dieses Fangame aufgenommen und gespielt. Aber ah, wisst ihr was? Es ist das mir egal. Ich spiele es selber auch nochmal. Ich habe mich verklickt. Ich finde es übrigens traurig, wie nicht nur Isaac hier oben gefangen wird, sondern auch Blumen. Das könnte du nicht tun, mein armes Blumen. Let's go! New Run! Normal-Mode erstmal. Ich finde die Grafik richtig cool. <lacht> oh oh. Cry? Okay, <lacht> wie geht's los! Okay, die dürfen hier nicht durch, schätze ich mal. Little Chat! habe <lacht> ich die grabe! Voll cool Kann ich das noch pausieren? Ja Das ist eigentlich ziemlich lustig Lob. Lob. Ich schätze mal das hier sind die Blumen Oh oh, kommen die schon? Blue Room Da kommt einer Äh, Brother Bobby Du musst eingreifen du Ja okay, du schießt, gut Okay, du gibst mir herzen so wie im spiel oh meat Boy. unter der explosion ah keep of meat wie, wie funktionierst du kannst du angreifen oder so machst du irgendwas nähst du dich langsam auf das ist aber auf jeden fall ziemlich lustig das ist eine sehr alte sehr äh, frühe version des fangames hier das heißt dieses fangame wird wahrscheinlich noch weiter gemacht vielleicht können wir ja an einem zukünftigen update noch mal reinschauen weil ich weiß, dass die Version jetzt gerade noch nicht so lange ist. Ups. Ja, das ist das gleiche Problem wie damals bei fancyen Zombies. Ich tapp manchmal aus auszusehen raus. Kann passieren. Ich weiß aber nicht, was dieser Cube of Meat macht. Können ihn mal essen? Oh. Okay, er ist wie eine Walnuss, schätze ich mal. Nur, dass der... Ähm... Vermutlich... Auch mit eingreift. Ob Brain. Achso, das ist wie die Miene. die muss ich erstmal aufladen, oder? Oder? Ja. Alles klar. Okay. Verstanderun, Verstanden. Nice! Also mir macht das Spiel bisher schon Spaß. <lacht> so schnell. Oh oh. Das ist ein Spider. Ist wahrscheinlich wie normaler Zo Oh nein, das nicht. Der jumpt hier überall hin und her, wo er hin will. Wo auch immer werden der frisst hier frisst du nur, nur ich hoffe der sound passt äh, wir wissen was das hier gleich macht ob der einfach explosionen macht wahrscheinlich oder ja es ist eine walnuss okay das ist eine walnuss ich mach sogar den so ein bisschen leiser so next wave oder final wave äh, mehr Walnuts können wir noch platzieren. Hier noch eine Bombe, Wine-Nut. Okay, die müssen aber auch immer aufladen, aber ich finde das bisher ein ziemlich cooles Konzept. Das ist einfach Pflanzen gegen Zombies, aber mit Isaac-Charakter. nicht liebe irgendwie sowas. So Tower Defense Spiele bin ich allgemein zucker für. Vor allem das originale Pflanzen gegen Zombies mochte ich sehr gerne. Und ja, das war das erste Level. Nice. Oh, ziemlich easy. Obwohl wir mittendrin einfach reingeschmissen wurden. Choose a card to add to your progression. Ah, wir können ein Item aussuchen. Best. Ne, BBF? Able oder random? Ich, ich, ich will den hier nehmen. Da kann bestimmt irgendwas Cooles, oder? Was kannst du? Explodes when placed, blowing up monsters. Okay, der ist genauso wie Bob's Brain, nur dass er instant explodiert. Aber dafür kostet er auch viel, viel, viel mehr. Aber wisst ihr was? Den nehme ich mal mit. ich mag Bob's Brain <lacht> nicht so gerne. Das ist immer so. Risky. Manche Runs sind gut mit ihm, manche sehr sehr schlecht. Ich nehme ihn immer nur so 50 Prozent mit. Also das hätte sich 50 Prozent, wo ich ihn nicht mitnehme, könnte man sagen. Ja, was eure Meinung ist zu diesem Fan-Game oder auch zu Bob's Brain, wie ich gerade gesagt habe. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie lange das ist. Ich meine, der ist aber ziemlich kurz. So, ein kleines Nebenvideo. Kommt ein bisschen später mit, aber ich habe immer Bock. Und ich finde das voll süß, wie ich die so trage die ganze Zeit. Okay, das jetzt vielleicht nicht. Das habe ich so ganz normal. Aber den hier zum Beispiel. Wenn ich den in der Hand halte, finde ich voll cool. Voll lustig. Ja, wo kommt denn der erste Gegner? Da kommt der erste Gegner. Jo. Zack. Noch einen Brother Bobby kann ich hier hinplacen. Okay, aber ich kriege sehr, sehr viele Herzen. Also so ein Herz ist schon. 50. Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Und, äh, richtig im Pflanzen gegen Zombies ist ja ein Herz, glaube ich, äh, nur 10 oder 25 oder wie sowas. Ups, falsche Reihe. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Oder ich mache einfach gleich den. Dann können wir den auch mal ausprobieren. Mal gucken. Überfliegen wir auch mal Placen. Zweite Reihe an unserer kleinen Sonnenblumenarmee. Äh, ich meine, mein, kleine süße Little Chat-Armee. Kleine Chat-Bro. Du du du du. Hey. <lacht> Damit kann ich auch jemanden killen. Kill. Kann ich euch killen? Bam, bam, bam, bam. Nee, schade. Wäre zu lustig gewesen. So lustig ist das Spiel auch nicht. <lacht> Geil. Ja, ich feiere das Spiel irgendwie. <lacht> Wenn man das expandet, was ein richtiges Spiel macht. Also, so ein richtig riesiges Isaac-Fangame mit so einem ganzen Story-Mode und so. Ich glaube, das würde richtig gut ankommen, oder? Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Fangame in Zukunft sich entwickeln wird. Weil, wie gesagt, es ist noch eine sehr, sehr frühe Version. Trotzdem wollte ich sie jetzt mal spielen. Oh oh oh oh oh oh oh oh, oh oh. oh oh. oh oh. oh oh. Oh oh. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Bis dich. Schön. Okay, ich brauche wieder Keep of Meat. Die laden sehr lange auf wie der bbf und noch passt eigentlich alles ja sehr cool ich verstehe aber nicht warum die die Mojas sind kann, okay wahrscheinlich der die dann rüber aber ich weiß nicht es gibt viele andere Isaac-Charakter, die man da auch nutzen hätte. hätte oh, Leute. 50% Damage wird äh, weggemacht. Ein Coin? Okay, ich weiß nicht, ob es gleich noch einen Shop irgendwie zum Freischalten gibt, aber man kann auf jeden Fall Coins sammeln. Kann man vielleicht mit 15 Münzen ein Item kaufen? Ich weiß es nicht. Ah, oh, ich muss halt wieder einmal spielen irgendwann. Oh ja, bei Isaac ist das immer so, entweder ich habe halt die Phase, ich habe voll Bock auf das Spiel, ich will jetzt jeden Tag spielen, so viel wie möglich. Oder ich bin in dieser Phase, wo Isaac, super langweilig, ich habe gar keinen Bock auf das Spiel. <lacht> irgendwann werde ich es bestimmt mal durchspielen, irgendwann. Ich meine, gut, ich habe die Story schon mal durchgespielt, aber nicht alles freigeschaltet. Äh, was ist das hier, eine Pille? Äh, wir nehmen die mal. Oh, ne, da muss ich jetzt umbringen. Das wird so schlecht. Ich habe, es kommt so ein Isaac irgendwie und der ihn weg. Nee, nee. Okay, huge wave is approaching! Ich dachte ich könnte die Kacke vielleicht. Nee, nee. Mhm. Mhm. Mhm. Tschüss Jungs! Haba! Da unten brauche ich auch nochmal so ein Ding, am besten. Und vielleicht noch mal so ein Bobba. Bobby Bobber. Brother Bobby heißt der, genau. Aber gab es noch Sister Maggie? Ich glaube, da noch Sister Maggie kommt. Vielleicht auch noch? Vielleicht so eine als Upgrade oder so? Ach, jetzt haut ab, Mann! Bam! GG! Okay, neue Karten: Rubber Soul, Spiky Baby oder was auch immer. Okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen, was das ist. Dann nehme ich das. Wahrscheinlich ist das so ein Ding, wenn du drüber läufst, dann macht es Damage, oder? Hört any enemies that step on it? Ja, ja, war, war, war auch klar, ganz ehrlich. Das war auch klar, dass das, dass das uh, so ein Item ist. Ja, machen wir das so. Cry. Ich weiß aber nicht, wie ich die wegbekomme, ob ich die wegschießen kann mit Bobby, aber... Ich weiß es nicht. Ich bin mal ein paar Little Chats erstmal aufbauen und warten, bis die ihren ersten Zug machen, würde ich sagen. Zack. Ich spiele zwar jetzt im Fenstermodus, aber ich wette im äh, Fullscreen-Modus ist es bestimmt kein bisschen sch schöner anzuschauen. Ähm, ist nur einfacher für mich das so aufzunehmen, deshalb mache ich das so. So, hier packe ich dich mal hin. Spiky Baby. Ich pack dich mal hier hin, Bro. Und dann kann ich dir direkt so ein äh, Cube of Meat hinpacken. Ja, ja, die Kacke, die erinnert äh, mich. Die ist böse und schlecht. Ja, ja. Ich finde die voll geil, finde ich die, die, die, die ganzen. Ich, ich finde diese ganzen Animations voll cool in diesem Spiel. Das ist richtig schön, das Spiel. Das an, wie ich würde sagen, wie ich den einfach trage. Ich, ich, so kleine Details, sowas liebe ich eigentlich spielen. Ich weiß auch nicht. Ich bin komisch. Nicht durch, nur weil du fliegen kannst. Ah, es trifft dir aber trotzdem. Ist hoch genug. Na, na, na, na. Oh, oh da oben ist keiner. Muss aber aufladen. Komm schon, komm schon. der Bobby. Ich denke so ist eine gute Anordnung. Ich muss mir gerade ein bisschen an Pflanzen gegen Zombies wieder zurück erinnern, was ich da alles gemacht habe. Spike, bam bam bam. Oh, zu spät. Ja, ist Shield, Shield, Shield, Cube of Meat. Kann ich nicht eigentlich das Cube of Meat irgendwann mal entwickeln lassen zu einem äh, Meat Boy und läuft der läuft halt ja hier immer, überall hin und her rum und beschützt halt so die ganze Linie? Die ganze lane. ist eigentlich ziemlich cool, also oder? Also, Entwickler, falls du zuschaust, ne? heier mich. Ich hab voll die geilen Ideen. So. <lacht> Ich doch das ist eigentlich eine gute Idee, weil dann muss der die ganze Zeit da stehen bleiben, während da er das nom nomt. Dann können wir noch eine zweite Linie machen mit Brother Bobbies. Was ist das einer? Hat der einen negativen oder einen positiven Effekt auf sich? Ich kann es gerade halt wirklich nicht sagen. Oh Manni! Yeah, ich werde stinkreich! 999 9, 9 in der Box! Ja, sehr cool! Sehr, sehr cool! Da kann man vorspulen. Dann ja, machen wir es mal schneller. Ah, okay, man kann es so an und aus machen. mal, man kann es doch schneller machen. Hey gut, machen wir ein bisschen schneller. Mein Setup ist fertig. Die Musik wird immer krasser. Das sollte eigentlich jetzt durch sein, oder? Haben wir niemals Niemals. Ich niemals hin Ja, wir können es ja noch verbessern, indem wir einfach noch mehr von den, denen hier packen überall. Überall noch mehr. Das geht doch halt down. Sponk! Der arme, wie die gucken, wenn ich die kaputt auf. Sponk! Oh, die tut mir leid. ah. Nice. Oh, der heult, der rennt weg. Uh -huh. Oh und dann eine Pille! Something's wrong. Oh cool! Eyeschots. You unlocked snowball. Wait, what? Mein Charakter oder was habe ich jetzt mal geschaltet? Aber ich fände es irgendwie cooler, wenn man dann sich am Anfang irgendwie Isaac oder Maggie oder Kane oder so auswählen kann. Und jeder hat dann andere Charakter. Zum Beispiel dann Isaac hat Brother Bobby und dann Maggie hat dann zum Beispiel. Sister Maggie oder, äh, nicht Sister Maggie, wie hieß die? Wir, wir, wir, wir wissen, wissen glaube ich, was ich meine, dass dann jeder so andere Charakter hat. Das finde ich glaube ich ein bisschen cooler. Bisschen interessanter. Oh, jetzt haben die mehr Maggie gegeben. Und nun? Warte geht's? Oder Story? Gar nichts? Hm? Bosskampf gegen Plume! Oh, die Musik. Aus, äh... Repentance ist die. Oh. Spikes! die Spikes! Bam! Oh, oh, oh, Leute! Ich brauche, ich brauch Hilfe! Oh, nice! Ja, ja, sei nur du ruhig. Ich komme gleich zu dir. Äh, äh, kill den schnell, kill den schnell! Bombe! Der kann sehr nützlich sein. Fang ich ne mal hier hin? Oh oh, ich brauch schnell was zum Schießen irgendwas. Hallo, bitte! Ich will aber nicht Blumen besiegen. Ich mag Blumen. Guckt es euch an. Das ist nicht super süß. Oh, oh das ist so süß. Ich will das nicht besiegen. Bam, bam, bam, bam, bam. Schön viel Damage, dass wir reinfliegen. Okay, komm, ich geh doch alle down. Haut ab. Tschüss. Oh, oh, oh. Mist. Schlecht. Nein, nicht dahin. Oh, ich hab nicht geguckt. Das war nicht so gut. Cool. Uh, nein. Ähm, ich brauche äh, schnell Bobbys. Gib mir ein paar Bobbys bitte. Nicht nur Bomben. Auch ein paar Bobbys. Mach mal den ganzen Schmutz hier weg. So. Höh. Ja. Geht's hier voll ab oder was? Oh ja, der fette. Der fette Bruder. Ja. Was dann denn hier? Hält der mehr aus? Oder was mit dem? Ich koch hier hinten eine Bombe. Ach das Schubst, die da nach vorne kann das sein? Wenn er so rumschreit, wie so ein richtiger Mettler. <lacht> Ey, du Cheater, was soll das? <lacht> oh oh, jetzt wird er aggressiv. Aber jetzt krieg ich endlich die Brotherbys. Nicht so viele, aber immerhin ein paar. Bam. Ah, da brauche ich Ich hab keinen Platz mehr. Uh -oh. uh. Uh, so, passt schon, passt schon. Haut ab, bis euch. Boom, boom. I don't want you in my room. Oh Gott, das ist ein bisschen stressig sogar. Haut ab! Zack, zack! Platsch, platsch! Ich krieg sehr viele Schilde. Ich meine, nehme ich dankend, aber. Ob ich die effektiv einsetzen kann, ich weiß auch nicht. Noch das von euch, wenn dann die Hübe halt... Ey! Der Hektor! Der Hektor! Der Hektor! Der Hektor! Das merke ich erst jetzt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ich hab keine mehr, ich schießen. Ah, äh, da oben ist wichtiger... Oh Gott, ich hab gar nichts mehr. Bis euch! Der wird schon sterben deswegen. Ähm, ähm, ähm, hier hoch. Ja, was bist du denn? So ein normaler, okay, gut. Das ist ein schwieriger Bosskampf. Am Anfang wirkt es leicht, aber das ist echt schwierig. Aber wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich down. Ja, schön Damage machen, schön Damage machen. Vielleicht haben wir ihn. Scheiße. Das ist nicht gut. Äh, hier. Einfach ein bisschen geheilt. <lacht> Komm, jetzt, ist fast tot, ist fast down. Komm schon, den kriegen wir, den kriegen wir easy. Bam! Oh yeah! Und dafür kriegen wir den Pokéball! Okay, hier ist der Shop! Äh, uh, Eden's blessing, your future shines brighter. Start with more hearts? Okay. Äh, uh, battery stores energy. aber wir haben nicht genug Geld dafür. Allows you to replace one of your fallen Chargers. Was? Ah, oh doch, ich weiß, was es ist. Okay. Ähm. Nehmen wir mal die beiden. Warum nicht? Okay, neues Gebiet. Neues Gebiet. Und wir haben jetzt hier. <lacht> gerade fetched oh, Kann ich das irgendwie benutzen oder so? Oder, oder wie funktioniert das jetzt? Ja, das ist Active Item. Die beiden so mein Stuff äh, so wie vorher hat. Eigentlich ganz gut funktioniert so. Äh, it's all mine. Na ja, gut, können wir so machen. Du, du, du, du, du. Jetzt sind wir wieder Mine. Also es ist alles hier Repentance Content. Habe ich nichts gegen? Ich mag Repentance. Ich weiß, es gibt viele, die Repetence nicht mögen. Aber kann ich nicht ganz verstehen. Ah, okay, ich kann die verschieben. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal dran nibbeln. Okay, interessant. <lacht> man kann entweder klicken und dann zack, oder man kann die auch drag and drop. ich lustig. Friendly Ball. Ach, kann ich jemanden fangen? Wie ein Pokéball? Kann ich jemanden anfangen? Das ist eigentlich schon ganz lustig. Oh Gott, jetzt habe ich die in dieser Reihe getan. Hm, naja, ist auch egal. Nicht so schlimm, denke ich. Zack, mal wir denen. So. So passt doch eigentlich. Ich warte, bis ein krasser Gegner kommt, den ich dann anfangen kann. Bin ich da jetzt? Oh, da kann ich keinen hinbauen. Ah. nee, das ist mies. Das ist schlecht. Dann fange ich da vielleicht einen hin? Dann äh, eine Wall vor ihm. So. das glaube ich schon ganz in Ordnung. Ganz nett. Oder schiebt das ein? Ach, kann ich einen damit in eine andere Ebene schieben? In eine andere Linie? Hm. Das könnte man auch schon taktisch ausnutzen hier. Wenn ich zum Beispiel den Bonke. Und ihn hier Bonke. Den ich dahin packe und dann hier so ein Spikey. Könnte alles funktionieren, aber bin mir da nicht sicher. Oh, hier wird es schwierig, hier wird schwierig. Ähm. da unten. L. L. Den fang ich mal hier. Kann ich jetzt für mich einsetzen? Warum ich will? Hier? Ja, Mann. <lacht> nice! Ey, das ist richtig cool. Das ist, ganz, das ist richtig, richtig cool. Hey, das war ein Untergrund. Das war ein Untergrund. Wie kriege ich den denn ähm. äh, raus? Ähm. Ist der aus? Nee. Der bullet sich einfach noch ganz unten. Boah, er muss aber erstmal durch... äh, äh, beißen. Okay, schön. Aber war knapp. Nehmen wir mal mit, ne? Ich wir hier noch einen packen. Echt geiles Spiel. Ja, vielleicht stream ich das ja auch mal. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht. Ich guck mal, dass ich den ganzen, kompletten Run hier in eine Folge kriege. Ich die Dinger nicht. Oder kann ich den hier machen? Moment. Nee, wie funktionieren die? Hä? Äh? Oder kann ich da einen rauflegen? Ah! Oh scheiße, aber jetzt habe ich das, äh, aufgegeben. Um das herauszufinden. Ich oh, Power Pair. Mist. Okay, das musste ich gerade erstmal herausfinden. Es tut mir leid. Noch eine Power Pair. Dann pack direkt mal auf den hier Okay. Muss man alles erstmal herausfinden. Aber ich glaube, jetzt habe ich das Spiel ein bisschen besser verstanden. Ja. Oh! ist Baby? Rainbow Baby! als meiner Lieblings-Items. Ja man, Rainbow Baby! Shoots Tears with random effects. Wer braucht schon Brother Bobby, wenn ich Rainbow Baby haben kann? Naja, okay, das ist ein bisschen kompliziert. Ich kann halt nur vier Sachen mitnehmen, ne? Das ist voll wenig. Da muss ich jetzt überlegen, was ich will für dich. Ich will auf jeden Fall... eins mein Lieblingsitems sind ganz Isaac. Ähm... Ich glaube, ich nehme eine Bombe mit dazu. Zu verteidigen, das ist ganz klug, denke ich. Hm. Und dann den hier. Ja. Okay, let's go. Cry. Hör, was machen die denn? Warte, kann ich die befreien und dann helfen die mir? Cool. Rainbow Baby. Yay! Yeah. Richtig, richtig cool. Was? Also, mein Rainbow Baby. Hier machen wir das so, Hier können wir viel Zeit spawnen, das ist sehr gut cool, finde ich. Oh, da hinten. Der hilft jetzt auch noch mit. Sehr nice. Very nice, hü. Oh, boing, boing. Ich finde dieses Spiel einfach mega geil. Richtig, richtig cool mit den Ideen und alles. Da unten zum Beispiel bräuchte ich mal eine kurze Bombe. Halt ich den kurz auf. Äh, das war noch schlecht gesetzt. Egal. Oh oh. Oh no. Noch ein Rainbow Baby. Chat, du musst kurz aushalten. Du musst jetzt sterben, schnell. Ich hab grad nichts. Oh kacke. Oh kacke. Oh kacke. Oh ja. kacke. Oh oh. Sehr schlecht grad für mich. Obwohl jetzt yes, läuft eigentlich relativ... Oh, nicht da oben. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, -oh, -oh. Hau ab, hau ab, hau, hau. oh, oh, oh, oh, oh, nicht? oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, jetzt oh, da unten, da unten, da unten. Okay, okay, okay. Ähm, ähm, ähm. Was ist das denn hier? Hau Äh. Ja. Power Pill! Power Pill! Yeah. <lacht> ja. yeah! Okay, es läuft nicht allzu schlecht, würde ich sagen. Äh, ja, hier mal einen hin Wieso geht die Bombe nicht hoch? Äh, wa was zum, was zum Teufel? Okay, what? How? The frick. Okay. Egal. jetzt drei. Alter, hier oben nur ein. Oder manchmal zwei. Stell ja, hier muss weg. Bonk. Die Bombe hat doch mal gebonked. Bombe hält hey, das schon. Ich verstehe das. Ich weiß es nicht. Warum das versteht schon aus. Verhalt ah. euch mal, spielt Hier oben habe ich nur einen, muss ein nice? Vielleicht bonk ich hier irgendwen, oder ich mach den? Okay, so langsam bonk ich euch mal weg. Kann ich den ja machen. Gut, gut. Oh, letzte riesige Welle. Okay, läuft gar nicht mal so schlecht. Was war's? Speed down. Das ist ein Chaos hier einfach entsteht, ne? Jetzt krank. Aber es, es, es fühlt sich eh nicht an wie damals bei PvP. Das finde ich geil. Ja. Das sollte es jetzt gewesen sein, oder? Die beiden Nullnummern noch. Ist diese Geschichte, yeah. Nice. Nächstes Menster. Pegasus. Oder Mongo Baby. Ich nehme mal den Pegasus, weil wir haben schon ganz viele Babys. Nehmen wir mal was Neues. Create streams of wind blowing enemies away. Hm. Das ist actually gar nicht mal so schlecht. Ja, man. Oh, eine ganze Linie! Alles klar. Richtig, richtig cool. Da kann ich hier überall Schilde hinsetzen. Ja, ja, und jetzt war ich hier eine riesengroße Little Chat-Armee. Wo ich nicht mein Rainbow Baby den Rest machen lasse. Probier wir mal kurz aus. Wusste ich mal. Ach, der schießt auch mit ganz normal. Und oh, hätte ich ihn doch vielleicht hier in die Mitte rein tun sollen. Hm. Vielleicht tue ich ihn einfach hier so hin. Und dann habe ich ihn hier als einziges hier in so einer Mitte, wo ich ihn überall so hinfließen kann, wo ich will. Das wäre einfach so ich. Und das sind meine kleinen Companions. Oder so. Oh. Oh no. Komm mal ab hier, bitte. Huppe. Mhm, Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Stopp, stopp, stopp! Open! Oh, da unten. Da ist keiner, der schießt. Bock für viele Herzen. Ah, halt ab! Oh, Gott. Oh, mein Gott. Wir gehen voll ab. Vier Wellen gibt es diesmal, okay. <lacht> Hat jemand bei Kisses auch nicht abonniert? <lacht> ja, dann würde ich auch genauso wollen. Ich merke erst jetzt, dass die für immer weg sind. Das ist richtig kacke. So, jetzt werde ich einen von den anderen hier entfernen. Und so, noch mehr. Power noch mal ein bisschen leiser. Ich weiß halt nicht wie die ist, ich kann es schlecht einschätzen. Zack. schön immer alles mitnehmen, ne? Ja? ich nehme mich mal mit. Und letzte Welle! Ich bin fast fertig. Meine Aufbauung, Aufsammlung. Let's go. Hey, hey, was hat er getan? Der hat die einfach weggeschubst. Alter. Fuck. Das ist sehr schlecht. So wollte ich das überhaupt nicht haben. Ich habe ganz viele Herzen. Brauch ich zwar nicht, aber dankeschön. Ich Pack hier mal noch so ein Ding hin. Mir reicht jetzt aber. So viele von euch kämpfen gegeneinander. So. <lacht> so wollte ich es mal nicht haben, aber so geht's auch. Oh, Bosskampf, wie es scheint. Wer ist es? Statt Blumen ist es jetzt. Äh, wer? Wer bist du? Was bist du? Bad. I do not like this shit. Oh oh, der kommt da hoffentlich nicht mehr durch. Ja. Oh oh. Oh oh. Hilfe. Das hat gar nichts gebracht. Ich hab verloren. Ja, ich hab verloren. not your fault. <lacht> nein ich muss von anfang an was ist das denn hier ghost baby Fires of spectral der that can damage multiple enemies okay das war mein erster run von diesem spiel vielleicht mache ich damals in der zukunft noch mehr von <lacht> aber das als erstmal gewesen sein für dieses video wir sind ziemlich weit gekommen würde ich sagen Vielleicht zum zweiten boss aber der war richtig heftig ich wusste gar nicht was er machen sollte Uh, ja, vielleicht stream ich das mal oder so. Ich weiß nicht, was wir machen. Und ja, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao!